Metalltechnik bei Baumit heißt, mit computergesteuerten Maschinen hochpräzise Ersatzteile herzustellen, um die wichtigsten Maschinen im Werk am Laufen zu halten. Aber das ist natürlich nicht alles. Werde jetzt Metalltechnikerin oder Metalltechniker bei Baumit und starte deine Lehre mit Zukunft.